Ja, herzlich willkommen. Heute geht es um die Creative Commons Lizenzen und ihre unterschiedliche Anwendbarkeit. Cecily braucht sowohl im Beruf als auch privat gelegentlich Bilder für Präsentationen oder für ihr Blog. Dann muss sie angeben, wer ist der Urheber und wenn sie Creative Commons Lizenzen nutzt, auch unter welchen Bedingungen diese Bilder weiter benutzt werden können. Für die Nicht-Online-Verwendung zum Beispiel in Präsentationen sieht eine solche Lizenz etwas umständlicher aus. Gibt es die Möglichkeit, einen Link zu setzen bei Online-Verwendung, dann sind sie etwas kürzer. Der Lizenzhinweisgenerator ist das Mittel der Wahl, um aus der Wikimedia Commons Bilder mit korrekten Lizenzhinweisen zu versehen. Man wird da automatisch durchgeführt, indem man diese Fragen beantwortet. Bei der Suche von Creative Commons Org, CC Search, liegt der Text für die verschiedenen Formen der Lizenzhinweise hinter dem Bild. Also wenn Sie das Bild anklicken, bekommen Sie den Lizenzhinweis. Der Nutzen von Creative Commons Lizenzen und ihrer korrekten Verwendung ist, Sie sind auf der sicheren Seite, es ist eigentlich einfach, und es ist fair gegenüber den UrheberInnen. Eins muss klar sein, auch wenn Sie ein gemeinfreies Bild mit CC0-Lizenz verwenden, es muss auch mit CC0-Lizenz weitergegeben werden. Hier kommen nun die korrekten Hinweise, wie die Bilder aus diesem Video in diesem Medium lizenziert werden müssen, denn schließlich können Sie im Video keine Links anklicken.